Ein neues Colorway zum Puma Altra. Und selbstverständlich testen wir für euch dieses neue Colorway, um euch zu zeigen, wie der Schuh auf dem Platz performt. Also viel Spaß beim Playtest und let's go! I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck I'm three steps ahead at every move, now that's a check Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept All my nightmares of me at 40, life's a wreck See my dad, he in debt, and my mom, she upset That's way back when 408 on Seminole was the address I saw things I shouldn't have, though I- Was genau sind jetzt eigentlich die Key Facts über den Puma Ultra und was sollte man eigentlich unbedingt über diesen Fußballschuh wissen? Ich hoffe, ihr wisst es auch, dass es auf diesem Kanal schon ein ausführliches Review zum Puma Ultra gibt. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Grip Control Pro hier vorne, diese Versiegelung, die ist deutlich besser zu sehen und auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Grip. Ansonsten am Fußballschuh eigentlich alles identisch wie zum Vorgängermodell. Und was sollte man hierüber wissen? Zum einen 160 Gramm leicht, sprich ein sehr, sehr leichter Speedboot. Damit natürlich auch sehr, sehr angenehm am Fuß, sprich für schnelle Spieler sehr, sehr gut geeignet. Das ist auch die Sohle, die soll nämlich maximale Traktion für schnelle Spieler bringen, sprich, dass die Geschwindigkeit, die dieser Fußballschuh ermöglichen soll, natürlich auch auf dem Platz geht und nicht irgendwie verpufft, wenn man keinen Halt auf dem Platz hat. Muss ich sagen, fällt mir sehr, sehr gut, was die Stolle angeht. Wir hatten hier auch extra so Pfeilförmig nach vorne. Sprich, da zeigt es auch an, der Fußballschuh will maximal nach vorne. 160 Gramm leicht, das hilft natürlich auch, da man sehr, sehr leicht physisch mit dem Fußball schon unterwegs ist. Wir haben hier ein extrem dünnes Obermaterial, einen sehr direkten Touch. Da gibt es von mir tatsächlich die volle Punktzahl für alle, die natürlich auf direktes Ballgefühl stehen. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Für mich ist es definitiv sehr, sehr gut geworden. Wir haben hier ein aramid obermaterial das wirklich extrem soft ist und dadurch natürlich einen sehr direkten Touch ermöglicht. Kommt natürlich immer darauf an, ob man Fan ist von einem direkten Touch oder eher einen soften Touch. Hier haben wir auf jeden Fall einen direkten Touch. Was zur Passform beachten gilt, Puma-Fußballschuhe fallen allgemein etwas größer aus, sprich im Puma Big 42, bei Nike beispielsweise 42,5. Und hier kann man auch noch einen Vergleich ziehen, Speedboots sind ja allgemein eigentlich eher sehr, sehr schmal geschnitten. Hier haben wir tatsächlich in der Fußbox, sprich im vorderen Teil des Fußes, etwas mehr Volumen als beispielsweise im vorher genannten Nike Mercurial. Deshalb für alle Spieler, die ein bisschen einen breiteren Fuß haben und bisher bei Speedboots eher das Nachsehen hatten, kann man tatsächlich sagen, dass man mit dem Puma Ultra da eine bessere Passform hat, sprich etwas mehr Volumen. Für sehr schmale Füße empfiehlt es sich hier auf jeden Fall Gripsocken zu nutzen. Ansonsten könnte man im Fußballschuh definitiv leicht rutschen. Das war es auch schon wieder zum Puma Ultra. Ihr könnt natürlich wie immer eure Meinung zum Schuh in den Kommentaren da lassen. Falls ihr euch dieses Biest sichern wollt, findet ihr natürlich den Link zu unserem Online-Shop in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Das soll es dann zum Puma Ultra gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren, aktivieren, verpasst ihr keine Videos mehr. Bis dahin, macht's gut und ciao.